Neben der Freude im Moment natürlich auch das Gefühl der Wertschätzung, weil der Prototyp der Proteine, die wir in diesem Projekt entwickeln wollen, hier in meinem Labor in Bern entstanden ist. Ähm, andererseits bedeutet der Grant natürlich auch, dass ich jetzt sechs Jahre lang mein Lieblingsforschungsprojekt durchführen darf und das mit meinen Most Favorite Kollaboratoren und auch mit gesicherten Finanzen. Das ist ganz toll und ich freue mich sehr darauf. ja im Prinzip eine optogenetische Revolution auszulösen, also so im Stil des kleineren CRISPR-Cas. Wir wollen Zellen im ganzen Körper der exakten Steuerung durch Licht zugänglich machen und damit eine neue Welt für Forschungsansätze, aber auch Therapieformen eröffnen. Und ähm, da es sich ja um ein Basic-Research-Projekt handelt, wollen wir natürlich die unerforschten Obsine aller möglichen bizarren Lebewesen entdecken, verstehen und rationalisieren. Und diese dann in die Forschung ähm, einbringen. Wir arbeiten ja im Team auf der kompletten Skala, also von der atomaren Funktion im Femtosekunden- und Angströmbereich bis zum komplexen Proteinengineering und dann bis hin zum ultrakomplexen System oder menschlichen Körper. Und ich bin eigentlich der Vivo-Part. Und bin damit oder beschäftige mich damit gezielte fragestellungen in der forschung zu behandeln um unser proteindesign zu verbessern aber auch um neue möglichkeiten in der forschung aufzuzeigen und auch potenziell neue therapien zu entwickeln Die sogenannten GPCRs, das sind die Proteine, Proteine die wir Licht wollen, sind ja die primären Angriffspunkte für Medikamente. Und ungefähr 50 Prozent der Pharmaka äh, zielen auf diese ab. Und mit unserem Projekt etablieren wir eine molekulare Toolbox, durch die wir ganz gezielt solche Rezeptoren lichtsteuerbar machen. Und man sieht ja schon, dass das einen ganzen Horizont äh, neuer Möglichkeiten für die Pharmaindustrie, aber natürlich auch für die Forschung und ähm, die Medizineröffnung eröffnet.